Nachdem Sie viel Energie in die Recherche gesteckt haben, besteht jetzt die nächste Aufgabe darin, die gefundene Literatur auch tatsächlich zu beschaffen, dass sie also tatsächlich auf Ihrem Schreibtisch landet, damit Sie sie lesen und auswerten können. Sie hatten in den bisherigen Recherchevorgängen gesehen, dass man schnell zu einer großen Menge an Treffern kommt. Darunter sind wirkliche Perlen, aber auch jede Menge Beifang. Und anstatt jetzt direkt loszulegen, mit einem Ausdruck ähm, in der Bibliothek die entsprechende Literatur zu beschaffen, möchte ich empfehlen, dass Sie die Literatur, die Sie gefunden haben, direkt nach einer Recherche durchgucken und dann für jeden einzelnen Titel entscheiden, was Sie damit machen möchten. Und dabei helfen Ihnen die Aufgabenfunktion von Citavi. Ich kann jetzt zu einer vergangenen Recherche zurückkehren. Das mache ich jetzt, indem ich auf dieses Filtersymbol klicke. Und Sie sehen hier, das sind die Recherchen, die ich heute durchgeführt habe. Und da sehen Sie hier, dass ich zum Beispiel eine Recherche, wo habe ich die her? Wenn ich einen Doppelklick drauf mache, sehe ich das wieder. Das war Solarenergie in der Deutschen Nationalbibliothek. Danach hatte ich gesucht. Die will ich jetzt noch mal durchgehen und entscheiden, was ich eigentlich mit der Literatur vorhabe. Bei diesem Titel, der hört sich sehr gut für mich an. Dem möchte ich tatsächlich hier eine Aufgabe geben und zwar möchte ich gerne die Aufgabe geben, dass ich diesen Titel entleihen möchte. Aber Sie haben gesehen, da fehlten auch die Autorenangaben. Das heißt, hier muss ich die Titelangaben auch überprüfen. Das muss ich mir also extra nochmals Aufgabe merken, damit ich das nicht vergesse, denn ich glaube nicht, dass dieses Buch äh, keinen Autor oder keinen Herausgeber hat. Das werde ich also am Original prüfen müssen. Und so gehe ich jetzt tatsächlich für jeden einzelnen Titel durch. Da sind noch mehrere, die anscheinend ähm, keinen Autor haben. Aber das ist auch kein Titel, der mich sonderlich interessiert. Den würde ich tatsächlich auch direkt rauslöschen. Das scheint eher, das sehe ich hier am Verlag, richtet sich anscheinend eher an Schüler. Ich bin eher an... Wissenschaftlicher Literatur interessiert, deshalb würde ich mir auch erlauben, den sofort zu löschen. Und das hier kann ich nicht einschätzen, deshalb würde ich das erstmal so stehen lassen. Hier sehen wir, da, da gab es eine doppelte Angabe. Da kann ich das direkt löschen. Auch das interessiert mich nicht unbedingt. Und hier wird es direkt wieder ernst. Das scheint ein Titel sein. Den finde ich ganz interessant. Und dem möchte ich vielleicht auch wenn ich in der Bibliothek bin, entleihen. Sie sehen, wir haben hier einige Aufgaben vordefiniert für Sie. Das sind die typischen Aufgaben, die man bei der Literaturarbeit hat. Vielleicht finden Sie eben auch schon ein Buch, wo Sie direkt sagen, ja, das ist total wichtig für mich, das muss ich auf jeden Fall lesen. Und diese Leseaufgabe, die möchten Sie priorisieren. Ein Doppelklick darauf kann sagen, das ist für mich sehr wichtig, dass ich das lesen möchte. Sie können auch eigene Aufgaben definieren, indem Sie hier auf Aufgabe klicken und zum Beispiel sagen, im Team besprechen und würden dann eventuell sogar schon sich notieren, wann sie die nächste Teamsitzung haben, wo sie das vorstellen möchten. Dann haben sie hier auch direkt das Datum mit angegeben. So will ich jetzt hier durchgehen. Sie sehen schon ein Pixieband, das ist bestimmt sehr nett, aber für unsere Arbeit nicht so wichtig. Die beiden markiere ich und lösche ich jetzt direkt wieder da daraus. Und so gehe ich halt tatsächlich durch meine Trefferliste durch. Ich hatte 56 Treffer von der Deutschen Nationalbibliothek noch übrig. Vielleicht bleiben am Schluss in meinem Projekt dann noch 40. Und von den 40 sind vielleicht 10 oder 15 Literaturangaben, mit denen ich wirklich konkret etwas machen möchte. Dieses konkrete Machen, das sehen Sie hier später in der, im Programmteil Aufgaben, Aufgabenplanung. Hier werden alle Ihre Aufgaben stehen und hier können Sie eine Aufgabenliste ausdrucken. Und das wäre jetzt vielleicht Ihr Arbeitszettel, wenn Sie den nächsten Bibliotheksbesuch vorbereiten, damit Sie möglichst viel und effizient in der Bibliothek erledigt bekommen. Bevor Sie das machen, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wir haben ja Bücher an vielen Stellen gefunden, also hier der Deutschen Nationalbibliothek. Und bevor Sie Ihre nächste Bibliothek aufsuchen, könnten Sie Citavi schon anweisen, zu schauen, ob das jeweilige Buch im Bestand Ihrer Bibliothek vorhanden ist. Dazu klicken Sie hier auf die Karteikarte Aufgaben und dort finden Sie einen Eintrag Bibliothekstandorte finden. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie für alle Bücher mit einer ISBN prüfen, ob das Buch in Ihrer Bibliothek vorhanden ist. Aktuell in der Grundeinstellung würde Citavi hier bei mir beim GBV suchen. Das war für mich uninteressant, das ist ein Verbundkatalog. Ich möchte stattdessen schauen, in meiner Bibliothek vor Ort gibt es dort das Buch. Deshalb wähle ich einen anderen Katalog für die Bibliothek-Standortsuche aus. Ich klicke also auf Datenbank hinzufügen, gebe meinen Standort ein, Stuttgart, und suche jetzt meine Hauptbibliothek. Hier ist sie, füge die hinzu. Den GBV nehme ich raus und jetzt sucht Citavi nur in dem Katalog der Uni Stuttgart, ob es dort das entsprechende Buch gibt. Sie sehen, einige werden gefunden, andere nicht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass ich so schnell fündig werde. Und das heißt natürlich für mich, dass mich das sehr entlastet. Ich muss nachher diese Bücher nicht per Fernleihe bestellen oder sogar kaufen. Also, ähm, da habe ich wieder etwas Zeit gespart und im Zweifel auch Geld. Ich lasse jetzt Citavi diese Standorte eintragen. Und Citavi soll mir auch eintragen. Das sieht man hier in dem Fall ob es das Buch in dem Katalog nicht gefunden hat. Das ist eine nützliche Information, dann weiß ich direkt, aha, das ist tatsächlich ein Fall für die Fernleihe oder für den Kauf Sie können das Buch auch direkt aus Citavi heraus versuchen online zu bestellen. Man kann in Citavi bestimmte äh, Datenbanken auswählen, bestimmte Buchhändler, wo Sie direkt suchen können, ob das Buch bei denen vorhanden ist. Zum Beispiel auch antiquarische Buchhandlungen, um günstiger an Bücher zu kommen. Oder Sie können eine Buchbestellung per E-Mail aufgeben. Das stellen Sie auch in den Optionen von Citavi ein. Wenn Sie also eine lokale Buchhandlung haben, die Sie gerne unterstützen möchten, dann würden Sie dort eine E-Mail hinschicken und die bitten, das entsprechende Buch für Sie zu besorgen. Bei anderen Büchern habe ich den Standort und die Signatur. Und wenn ich jetzt tatsächlich meine Aufgabenliste ausdrucke und da stehen auch Bücher bei, die ich entleihen möchte, dann habe ich da auch schon direkte Signatur. Dann habe ich mir wieder einen Arbeitsschritt in der Bibliothek gespart. Also, wir haben jetzt uns jetzt um die Bücher gekümmert. Jetzt wäre es natürlich auch noch sehr ergiebig, wenn ich auch die Aufsätze, die ich gesammelt habe in verschiedenen Fachdatenbanken, überprüfen würde, ob es dafür PDF-Kopien gibt. PDF-Kopien, die ich beziehen kann. Und diese Funktion finden Sie hier über Volltexte finden. Und Sie können für alle Titel in Ihrem Projekt sagen, dass Citavi eine Suche starten soll und wenn es da eine PDF-Kopie im Internet findet, das auch direkt den entsprechenden PDF-Text herunterladen soll. Das geht sehr gut für neuere Literatur, für englischsprachige Literatur. Deutschsprachig ist dann nicht so gut ausgestattet mit PDF-Kopien. Ähm, naturwissenschaftliche Texte werden besser gefunden als zum Beispiel geisteswissenschaftliche Texte. Das ist eine persönliche Erfahrung, ich habe. Vielleicht haben Sie andere Erfahrungen gemacht. Umso besser. Wäre schön. Hier sehen wir jetzt schon, dass die ersten Texte heruntergeladen werden. Und wir können uns mal das Ergebnis anschauen, sobald er durch ist. Das sieht gar nicht schlecht aus. Da hört es auf. Da sehen Sie, hier wurde zum Beispiel die URL einer Webseite gefunden, auf der der Text verlinkt ist. Aber anscheinend ist es ein kostenpflichtiger Text, deshalb konnte ich hier nicht direkt herunterladen. Da lohnt es sich tatsächlich, wenn Sie mit Ihrem Rechner im Hochschulnetz oder im Firmennetz angemeldet sind, wenn Ihre Institution Verträge abgeschlossen hat mit Content Providern, dass Sie an solche kostenpflichtigen Aufsätze auch rankommen. Ich klicke auf Übernehmen. Und Wenn wir uns jetzt nochmal alle Titel in meinem Projekt anschauen, dann sehen Sie überall da, wo eine kleine Klammer davor steht, dass hierzu ein Volltext vorhanden ist. Ich kann auf diese Klammer klicken und dann wird mir der Text direkt hier in der Vorschau rechts angezeigt und damit werden wir uns gleich auch beschäftigen.